Servus an der Lobanot, an der Lobshow. Heute geht es einmal um meine ganz persönliche Einstiegsdroge. Ja, wer meinen Kanal kennt oder sich ein paar Videos von mir schon angeguckt hat, der äh, hat es mitbekommen, dass ich als äh, jung, junger Mann ein Polytoxikomane war, also Polytox war. Das bedeutet, ich habe mal alle möglichen Drogen, Reingezogen, wo ich so Lust drauf hatte, wie es mir gerade so querbeet kommen sind. Ich habe insgesamt drei Therapien gemacht und eine Nachsorge und bin seit 1999 clean. Ich bin ein Schmerz, habe chronische Schmerzen, ich habe Fibromyalgie, das bedeutet, dass ich das mit ähm, Tilidin bekämpfe und mit medizinischem Cannabis. Allerdings nehme ich das alles nicht zu Rauschzwecken. Es ist ganz selten, wenn ich mal mir kein medizinisches leisten kann, sondern vom Schwarzmarkt mir was holen muss, dass ich da mal ein bisschen downer bin oder ein bisschen higher bin als normal. Und äh, ja, das kann ich dann aber schon verkraften, wenn ich dafür keine Schmerzen haben muss. So, das war's jetzt zu diesem Thema. Jetzt geht es um meine Einstiegsdroge, was die allererste Substanz war, die ich in meinem Leben genommen habe, die mich dann dazu geführt hat, was anderes zu nehmen. Und das war Nikotin, als ich noch ein Kind war. Verführt worden sind wir damals, wir Kinder, durch Werbung im Fernsehen. Die lief damals noch im Fernsehen. Zigarettenwerbung, Tabakwerbung und äh, auch in den Filmen wurde geraucht, wie blöd, jeder hat eine Zigarette gehabt, da gab es deutsche Filmproduktionen, da haben Kinder geraucht und alle haben bloß gelacht und haben halt nichts geschimpft, da ist nichts passiert. Es gab Schokoladenzigaretten und Kaugummizigaretten, äh, ja alles hat uns halt so, das wäre das ein Nahrungsmittel, trinken, essen, rauchen, die Erwachsenen rauchen alle. Und im Kino, ich war auch als Kind schon mal im Kino, da lief der tolle Käfer, und da lief natürlich davor auch Werbung und da lief die Marlboro Werbung und wer die kennt, der weiß was da für Musik läuft und wer die nicht kennt, der kann ja hier auf YouTube mal suchen, das ist dieselbe Erkennungsmelodie wie ich von den glorreichen Sieben. Das ist so heroisch, es gibt so ein richtiges Gefühl, beim Kind löst es auf jeden Fall noch ein Gefühl aus, zu dieser Zeit auf alle Fälle, weil da war Kino ja noch was Spezielles. Das ist ja nicht so wie heute. Und ja, wir haben wir haben Cowboy und Indiana immer gespielt. Das war halt, das war halt Kinder damals gespielt haben. Wir hatten ja keine Playstation oder Computer oder Handys oder irgendwas. Wir hatten halt nur unsere Fantasie und vielleicht vom Fasching noch irgendwie so ein äh, Kostüm und ich glaube, ich habe ein Indianerkostüm gehabt, das ausschaut wie von Winnie Winnetou, das hatten so viele damals und so ein so Federkranz. Und ja, und dann wollte ich irgendwann mal der Cowboy sein und dann habe ich mir halt einen Hut gewünscht. und habe ja halt so in irgendeinem Faschinger meinen Hut gekriegt und so eine Pistole und, und das von mir da rein war, so ein Peng Peng Peng. Und ich habe mir halt diese Munition aufgehoben für den Sommer. Und dann haben wir mit einem Nachbarnjungen gespielt, in Hohenbrunn habe ich gewohnt und da war so ein kleiner Weiher und da haben wir gespielt. Und dann sagt er, ja, und er ist halt der coolere Kaube oder irgendwo. Und dann sagt er, ja, wieso? Und dann zieht er Schachtel Zigaretten raus, hey. Also, oh, da waren wir fünf, sechs, das war vor, bevor ich in die Schule gekommen bin. Also muss ich so vier, fünf Jahre alt gewesen sein. Ja, hey, und dann haben wir halt da Zigaretten gepafft. Das war das allererste Mal, wo ich von mir aus gesagt habe, ich will das mal probieren. <lacht> da war ich vier. Ein paar Jahre später mit meiner Schwester auf dem Feld draußen. Da war sie war vielleicht zwölf... Ne, sie war schon älter. Ja, sie ist ja ein paar Jahre älter als ich, also ich musste mal schon so fünf, sechs gewesen sein, da war sie wahrscheinlich 13, 14, 15, also wo halt Kinder angefangen haben damals zu rauchen, weil mit 16 war sie erlaubt und ein bisschen vorher haben halt dann die Kinder schon angefangen. Und da hat sie mir ja auch mal gesagt, dann sie hat einmal richtig auf Lunge und nicht bloß puffen. Da war ich halt dann nochmal auf Lunge habe ich so kustet. Und das dritte Mal, das war dann mein Bruder, der ist halt auch ja, gute elf Jahre älter als ich. Der war schon volljährig und hat damals Lord geraucht. So, das ist ein ganz sehr. Eine sehr schwache Sorte eigentlich, also wenig Nikotin und so weiter drin, aber er hat geraucht wie ein wie Kette, wie ein Irrer. Und dann wollte er mich halt ärgern und sagt, zieh, zieh, zieh, zieh, zieh. Und ich habe so lange gezogen, wie man an einer Pfeife oder Purpfeife ungefähr zieht, weil da ziehst ja auch gleich auf Lunge. Nicht lange im Mund, sondern gleich auf Lunge. Und ich habe da gezogen, bis es Husten angefangen Und er hat halt nur gelacht, aber das waren die allerersten Berührungen mit äh, Drogen. Die nächste Nummer war ja, da war ich dann aber schon in der Schule, ja, in der vierten Klasse, nee, nur nein, eine zweite, dritte Klasse, sowas muss das gewesen sein, weil die vierte Klasse musste ich ja wiederholen, dann sind wir ja auch umgezogen. Aber so kurz davor war das, äh, wir wussten nicht, was Alkohol ist. Wir hatten keine Ahnung, auch der Nachbarjunge wieder und ich. Wir hatten keine Ahnung, was das, das anrichtet. Und wir hatten Durst, das war Sommer, es war Hitze um die 30, 32 Grad oder 35, ich weiß nicht, aber richtig heiß auf alle Fälle. Und da stand halt so ein Kasten mit Getränken drin und das war halt das Bier von meinem Vater. Und da haben wir halt jeder eine Flasche getrunken. Und so ein kleiner Junge, wie er halben Liter Bier trinkt, da scheppert gewaltig. Also ich war so besoffen. Boah, schön war es nicht. Aber es hat mich ja nicht abgehalten, das immer wieder mal zu machen. Zwar nicht so krass wie da, aber ich habe öfter mal beim Bäcker zugeschaut, wie da gebacken wird und wie die Brezen hergestellt werden und alles und habe halt da bei dem Bäcker ab und zu gefragt, darf ich mal trinken. Hm. Bla bla bla bla, darf ich mal trinken. Und dann so halt, bis ich halt einen Chepper da gab, so einen leichten. Also wenn man da mal ein Bier trinkt oder beim Papa mal trinken darf oder so, das ist ganz was Normales gewesen damals. Mein Vater ist leider ein Alkoholiker geworden und auch mein Bruder, meine Schwester war es auch eine Zeit lang, aber hat, hat da Kurve gekriegt, rechtzeitig und ich war halt der Einzige, der gesagt hat, nein, ich will keinen Alkohol, weil das, ich sehe es ja, was das anrichtet. Ich möchte, wenn ich nehme, dann nehme ich was anderes. Und so war es dann halt auch. Und so bin ich dann zu Cannabis gekommen. Aber da war ich dann schon 18. Da habe ich mich ganz bewusst dazu entschieden, das wohl jetzt ausprobieren. Und nachdem ich es probiert habe, habe ich mich auch ganz bewusst entschieden, so, das mache ich jetzt ab und zu mal öfter. Und irgendwann habe es dann, äh, also, äh, ist mal aus der Hand geglitten, aber es liegt dann eher daran, dass man halt nicht aussuchen kann, welche Sorte, dass man immer dasselbe und dass es ab und zu mal nichts gibt, dass man dann einfach mehr kaufen muss, wenn man gerade mal was Gutes kriegt und dass dann halt, äh, ja, die Gefahr dabei ist, dass wenn du dann erwischt äh, wirst oder irgendwann einfach pfeift die wegen irgendwas, dass Polizei kommt, dass du definitiv Mengen da hast, die ausschauen, als wärst du ein Händler. Und wer mehr kauft, als wie nur ein Joint, der braucht auch eine Waage, weil er wissen will, ob er beschissen wird oder nicht. Ja? Und schon hast du händler Utensilien. Und dieses gestickelte Geld, <lacht> das ist Gelaber, das gibt es nicht. Ja? Schau in der Lidl -Kasse rein, hast da hast du auch diesen Stückelungen drin, das ist ganz ein normales Geld, wenn ich im Bankomat gehe und mir 200 Euro abholen dann kriege ich auch 20er und 10er, das ist halt so, da braucht man keiner erzählen, dass das immer Dealergeld ist, das liegt dann am Anwalt, dass man da wieder rauskommt aus der Nummer, aber ich finde halt das nicht in Ordnung, wie das alles so dargestellt wird, dass das nicht fair ist zu behaupten, Cannabis wäre eine Einstiegsdroge. Weil so gut wie jeder Junkie hat Zigaretten geraucht vorher. Hm. Viele rauchen auch noch wie ein Junkies in Zigaretten. Auch die, die Folienraucher. Erst an der Folie rauchen, damit der Zigarette hinterher, damit schön fest in der Lunge bleibt. Die Geschichten, die haben wir uns damals auch alle erzählt. Hm. Also, ja. So viel zu meiner Einstiegsdroge. Peace out.